Und dann Hallo, Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der Scrap Challenges. Heute mit den drei Kandidaten Juli, Simon und JustCraft. Schönen guten Tag. Hallo. Und die heutige Folge wird ganz nach dem Motto: kurz und knackig. Oh nein, Okay, dementsprechend ist die Video schon zu Ende. Ich wünsche dann tschüss. <lacht> <lacht> Gut, tschüss. <lacht> also das Motto kurz und knackig. Äh, Erstmal zu den Bauregeln. Da gibt es wie bei mir schon öfters nichts. Ihr könnt so viele Schubdüsen, ihr könnt so viele Motoren, so viele Räder, was auch immer benutzen. Äh, nur nichts Explosives. Stoßdämpfer sind auch okay. Das funktioniert mittlerweile. Das einzige was anders ist, ihr habt keine halbe Stunde, ihr habt keine Dreiviertelstunde zum Bauen, sondern ihr habt 20 Minuten zum Bauen. What? 20 Minuten Bauzeit, ihr könnt in der Zeit natürlich machen, was ihr wollt. Und dann gibt es das Battle hier, ganz klassisch, drei Leben jeder. Und das war's dann schon für heute. Sind die Vorgaben klar? Ja. Mhm. Jo. juli muss es nur erstmal sacken lassen. Ja, ja, das wird. Also, wenn alle auf Position sind, dann würde ich sagen, startet eure Bauzeit in 3, 2, 1. Viel Spaß. Viel Spaß. Erstmal Spaß. Mhm. Ja, kurz und knackig. 20 Minuten sind natürlich absolut nicht lang. Das Ziel bei dem Ganzen, sie unter die Kandidaten unter Zeitdruck zu setzen. Deswegen erwarte ich mir jetzt auch keine groß spektakulären Fahrzeuge. Aber ich hoffe, dass ähm, sie zum Beispiel bedenken, genug Power zu nehmen. So, wir sehen JustCraft, der baut erstmal ein Brett: <lacht> ein unsymmetrisches Brett. Und er erwartet vermutlich, dass ich in den Voice kommt. <lacht> Aber ich fange nicht hier an. Der Juli fängt an mit was sehr kleinem. Also wirklich absolut klein. Paar Schubdüsen. Ah! Der ich würde mal schätzen, der versucht, die Schiene zu gehen, dass er fliegen möchte. Ganz ohne Räder, ganz ohne Motor. Einfach nur fliegen. Da bin ich mal gespannt. Äh, fliegen hat bei Julia ja schon ein paar Mal nicht so ganz gut geklappt. <lacht> ähm, ich erinnere... Ui! <lacht> da macht er erstmal einen Abgang. Ich wollte wollt, wollt eigentlich gerade wieder wegfahren und dann höre ich doch so wusch und weg. Scheiße. Äh, ähm, ja, Juli? Ja, ich habe nicht, hab nichts gesehen. Ich glaube, die Power muss so ein bisschen angepasst werden, oder? Aber, Quatsch. Aber, kaum, kaum. Ja gut, dann, dann fange ich jetzt spontan doch bei dir an. Dein Scheiße. Ansatz ist einfach nicht fahren, sondern fliegen. Ja, ich habe gedacht hier kurz und knackig, da krieg ich eh nichts mit Reifen hin. Dachte ich ja easy. Ich flieg fliege voll einfach. Und fliegen, fliegen ist einfach und kriegst du schneller hin. Ja eben, genau das dachte ich <lacht> nämlich auch. Ich habe die jetzt auf ganz schwach. Lass mich wirklich verarschen. Das ist, ganze, das ist ganz schwach. Da okay, ein pass paar schwere auf. Schwere Blöcke noch drauf. Ultra schwerer flacher Block. So oh, easy. Ultra. Ja, ja, ich, so. ich, bin auf ich bin mal auf deinen nächsten Test gespannt. Äh, so. nee. Sorry. Moment. Ja. Ja. Hätte klappen <lacht> <ich> können. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> äh, dann machen wir doch noch mal so. Und dann mache ich die doch jetzt einfach mal. 2, 3, 4, 5. Okay. Also 5 okay. ist schon zu viel. Aber da ich ja, ja noch Sachen hinbaue, mhm. äh, dürfte das eigentlich ganz gut sein. Denn ich muss natürlich auch noch hier Schub in alle ja, Richtungen vorne. haben. Mhm. Ja. Wenn ich schon sehe, wie, wie das Fahrzeug auf dem Boden wobbelt. <lacht> <lacht> ja gut, kurz und knackig, war. Ja, Hieß das stimmt. Es. Naja, Drei, ich ich lasse 4. Ja, ja, ich habe zwar keine fünf. Ahnung, ob das irgendwas wird. Das waren jetzt knapp fünf Minuten. Ach du Scheiße! Also eine Viertelstunde hast du noch. So und Simon fährt wohl auch nach dem Motto Klein und knackig. Oh, okay. Was hast du dir denn jetzt da dabei gedacht hier vorne? <lacht> ich habe mir gedacht, und äh, kann jeder. Ich mache was anderes. Ah, okay. Mal sehen, ob es so funktioniert, wie ich das haben möchte. Wenn nicht, habe ich halt <lacht> Pech gehabt. Mhm. Und wie letztes Mal mit auch mit so Stangen für die Lenkung hinten Ja, das hat sich bei mir grundsätzlich immer wieder bewährt. Mhm. Das ich jetzt ja. diesmal auch. Okay. Okay, nur den Motor sollte ich ein wenig schneller einstellen. Also ich bin, ich bin mal gespannt, wie... Willst du das auch noch einstellbar machen, hier vorne? Oder hast du einfach die eine Grundposition und... Ne, das ist die eine Grundposition. Mehr, mehr ah, okay. gibt es dann nicht. Ah, okay Ah, aber, mir ist gerade was eingefallen, nachdem ich jetzt schon mehrfach ähm, propagiert habe, dass Schubdüsen wichtig sind, muss ich natürlich auch welche nach hinten machen. <lacht> um anzugreifen, Weil ich ja gehe davon, <lacht> geh davon aus, dass haben die anderen nicht vergessen, dass ich mit den Schubdüsen die letzten Folgen immer gut gespielt habe. Mhm. Soll ich das Ding unten wegnehmen? Ja. <lacht> Ach, <lacht> ja, das lag ist jetzt natürlich zu tief, ja. Oh ja, oh ja, ja. Wie viel Zeit haben wir noch? Äh, neun Minuten. Alles klar. Na ja, Na, dann gute Reise. Jo. und viel Erfolg noch. Danke, danke. Was macht der Herr Justcraft? Der kann Aufsteller drehen. Oh, oh, da könnte ich fragen, wie er das gemacht hat. Ach der hat vermutlich einfach nur ja, okay. Lenkung müsste jetzt funktionieren, oder? So. Da, da okay, ist ein machen. Ding wieder kürzer. Oh, oh nein. Wo ist ein Ding kürzer? Eigentlich müsste das, das jetzt hier passen. Unten. Ich habe extra nichts aufs Design gelegt, weil ich meine, es würde mhm. eh dann wieder nur so ein Schrott wie von der G-Klasse beim letzten Mal rauskommen, deswegen. <lacht> ähm, also ich hab ja, ich ja... Ganz am Anfang habe ich bei dir kurz rübergeguckt und bin dann rüber zu Judy. Äh, da es du Anfang ein wunderschönes Brett. <lacht> ein Brett mit einem also, Stuhl drauf. <lacht> äh, ich, ich war auch am Anfang planlos, aber... Ja, ach so. Ich muss jetzt glaube ich erst nochmal äh, vorne... bisschen... Gewicht das drauflegen. Gewicht verlagern, genau. Mhm. Ist das so viel? Ich gucke mal sicher gleich. Kannst du mal ganz kurz unten die Rampe entfernen? Ja. Danke. So. Yep. Ja. Das ist schon zu viel. Dann nehmen wir da einfach mal eine Reihe weg. Also die Blöcke sind schon krass. <lacht> das kann ich doch aus eigener Erfahrung sagen. Keine Ahnung. Hm. Jetzt. Moment mal, jetzt bist du! Ja, das heißt vorne ist zu viel. Oh? Ja, ja, doch ein bisschen viel hast du noch vorne. Ich glaube, wenn ich vorne jetzt jeweils noch mal einen runter gehe, aber ich glaube, dann hänge ich, ich nach vorne, ja. <lacht> Dann musst äh, du noch mit Schlümpfe Ja. Aber man muss ja nicht immer mit Schönheit zum Ziel, man kann auch mit nee, Technik nö. zum Ziel. Es geht ja im Endeffekt darum, im Battle nachher zu gewinnen. Da hinten ist so viel Kraft drauf. So. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2 2 1 Stopp. Fahrzeug speichern und ab in die Arena. So, wart ihr alle schon unter Zeitdruck? Ich mache ein Safe Call. Hm? Ich bin als Erster raus. <lacht> <lacht> ja also. würde ich so unterschreiben. Also meine Kipp, äh, ich werde dieses Ich gebe auch noch ein Call. Die Runde werde ich mindestens mal mindestens mal zweistellig häufig umkippen. <lacht> <lacht> Gut, dann scheint das mit dem Zeitdruck jetzt ja zumindest funktioniert zu haben. So, ich würde sagen, da judy den ersten Call gemacht hat, stellt er dann als erstes vor. Judy, das ist deine <lacht> Ja, yeah. will ich überhaupt? Du kannst auch okay. direkt sagen, dass du raus bist. Ja. Verste Heute das umgekehrt räder oben, Dach unten. Ne? Das ist der äh, grüne Grashüpfer. Das Ding ist die absolute Krütze. Ähm, ich weiß <lacht> bis jetzt noch nicht genau, wie ich da überhaupt ähm, was machen will. Als nächstes, Simon oder Justcraft schreitet euch, wer als erstes zeigt. <lacht> oh oh. Das gefällt mir nicht, irgendwas ist nicht angeschlossen. Was ist das denn? Ja, Lol. Irgendwas, hat, irgendwas hat sich... Lol. Irgendwas hat sich, <lacht> irgendwas hat sich fa falsch verkabelt. Was ist das? Eigentlich sollte das die hochfahrbar sein. Irgendwas stimmt also Aber wie hast du es jetzt hingekriegt? Lol. Okay. Ich habe ein anderes Problem. Das Ding soll eigentlich <lacht> unten sein, da hat sie irgendeine Schaltung verabschiedet. Ja, yeah, aber wie? <lacht> okay, wie? Ähm, Keine Ahnung. Also, das ist äh, Simons Fahrzeug. Justcraft. So. Also. Ach, Ach du Scheiße, da? was ist? Alter, schon wieder du mit deinen Scheiß spinnen. Ja? Also ein scheiß Spinner Alter! <lacht> auf Größen zu bauen. Ähm, Was soll ich? Ich habe diesmal ähm, ein bisschen mehr Energie. Aber ich glaube, ich muss jetzt nicht alle Features zeigen, oder? Nö. Wofür war das? Ach, das war genau. <lacht> äh, den Trick hatte ich mir bei dir beim letzten Mal abgeschaut, aber ich fand das recht cool, dass man sich dann so nach unten drücken kann. Deswegen aber. Mehr will ich nicht verraten. Okay. Nicht? So soll ich es euch anschauen. <lacht> Was machst du da? Ich fang schon mal ohne mich an, ich noch kurz. <lacht> Wie so eine Spinne, auf die man gerade geschlagen hat. <lacht> das das, das, das oh. erinnert mich jetzt gerade an unsere Bausim-Folge, wo wir mit den Gabelstab ja. landen. <lacht> Gut, dann würde ich mal alle auf Position bitten. Dann würde ich sagen, der Simon, der winkt hier schon fleißig herum. Es geht los. <lacht> In drei, 3, 2, 1, los geht's. Moment, ihr wird schwindelig! wird Schwinde Warte mal. Nee, das ist falsch. Ja, ja, ja, Ja, ja, auch ja, raus, ja. Oder? Ja, ja. Oh, ja. Nee, <lacht> warte mal. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oh, ja, ja. Stagger. Oh Simon ich hat. Ich sehe nichts. So, oh oh oh. Das kraft. Ich kann Oh jetzt. Ja jetzt, <lacht> jetzt muss er wieder rauskommen. Hat sich nein, so hier. Kann einen, ich nein nein nein. Nein. Oh er ist wieder rausgekommen. Geil. Und Simon. die ist. Ah, Nein! Oh, oh, oh, das kann oh, oh, oh. Jetzt nicht die falsche Taste drücken! Ah, ah, ah, ah, ah, ja. Boah, Der Juli Spinnenwagen in, ist wieder auf dem Kopf, ey! Ja! Oh, da wird geschoben! Da wird geschoben! Ich komm von hinten! Nein! Oh. Juli ist raus! Juli ist raus! So, das war Julis erstes Leben. Alle sind bereit. Dann würde ich ja. sagen: 3, 2, 1. Go! Ich häng fest. Was das? <lacht> ich häng fest. Ich häng fest. Mann. Alter, wie wendig ist Simon. Fuck auf. <lacht> so, warte mal. Die steht... Ja, ja, warte mal. Ja. Nein, jetzt bin ich wieder auf der Kackseite. <lacht> Oh, jetzt bin ich wieder oh, gut. Oh, oh ja, Simon, Simon fliegt da. Oh, oh, oh, die Rettung. Äh. Äh. Äh. Oh, das war die Rettung. oh, oh, oh, Luca, oh, weg Ab so richtig abgeprallt. Boom, äh, oh, weg mit dir! Dafür habe ich, dafür habe ich kein Szenario. <lacht> <lacht> Auf dem Dach ist zu viel. <lacht> also, ich mein... Angriff! Oh nee nee, Angriff nee, nee, von nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. das wäre fast in die Hose gegangen aber alles gut. Ich will hier ich raus, ich ich will, raus. Ich will hier raus. So! Ihr <lacht> <lacht> Alle kämpfen um Simon rum und Simon macht nichts. Oh, Oh, Juli. Und ne. Da hat er mich aber verarscht. Das hat mich aber verarscht. Das war, das war stark das. Da hat er mich verarscht. Nein, das ist jetzt die Kackseite, Die ist komplett unberechenbar. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich will schon wieder ausgeschnitten. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Und? Und? Nein, nein, nein, nein. Und? rausgeschoben? Nein. rausgeschoben? Jaskup? <lacht> und raus ist er! Der ist sogar auf! Wir haben noch nicht mal den Boden cool. Letztes Leben von <lacht> Juli, Justcraft. die anderen zwei haben noch drei. Äh, Ey, ich hänge hier schon wieder fest. Auch wenn Justcraft es immerhin kriegt, sich da hinten aufzubocken, aushalb so der Arena. Warte, ich muss noch so kurz reinfahren. <lacht> und wieder Runde, so. Also, sind alle bereit? So, jo, ja. jetzt schon. Okay. Dann würde ich sagen... 3, 2, 1... Los geht's! Ja! Voll Power! Ja... Juli liegt wieder auf... Der ja, jetzt so, jetzt, wieder richtig. jetzt ist Juli wieder auf seinen Rädern. Jetzt kann er wieder angreifen. Ja, warte! Ich brauch Power! Oh. Oh. Nee, nee, nee, nee, nee, oh. so nicht. Oh. schön unten, oh. wenn man wieder quatschen möchte. Oh. <lacht> Gleich mal mit den anderen Schubdüsen ausgleichen... Nee, ...und nee, Angriff nee, nee, nee, nee. von Simon! Ich seh nichts Kamera! Sieh, ich seh nichts, Kamera. Oh, JustCraft schiebt, schiebt, schiebt oh, und raus. Oh. Da kann ich nichts machen, ich hab nach hinten keine Schubdüsen. Hä, was ist mit meinem Rad passiert? No, <lacht> was? Die einzige Richtung, in der ich nicht anfahren kann. Wait, uh? was? Wie ist... What? Kann ich das? Ist denn das denn Wie ist denn da denn das heißt, drei Leben noch für Justkoff, zwei Leben für Simon, ein Leben für Judi. Jawohl! Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, go! Auto ah, oh, gibt Gas! Oh, ohne Schubdüsen hat kommen. Was reicht denn hin? <lacht> so und fährt er jetzt ein Angriff? Nein. Hm. Boah, Leute. <lacht> Also wenn du wenn du auf deinen Rädern stehst... dann das der nein, so nein, Käse nein, nein, mit Löschern nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein alter. Oh! Und raus! What the fuck, ey, Ist ey, aber auch schön Tür. serviert. What Ewig the fuck! rausgeschoben von hey. Justin... Ja, ey. Er, er lag da... Also, hast ihn so schon umgedreht, der <lacht> ja, ja genau, ich... ich. So, hat keiner seine Räder verloren? Nee, alle noch dran. <lacht> Gut. Dann würde ich sagen können wir gleich wieder weitermachen. 3, 2, 1... Go! Nee. Aber da. Das sieht immer go so schön Simon. aus hier. So, uh. oh. Oh, es oh. Oh. war knapp. Oh, Angriff von oh. sie und Nein. raus ist er. So, ja. da war noch ein letzter Reifen in der Arena, aber den hat er selber rausgekickt. So, so. sind alle wieder bereit? Jo. Jo. Let's go. Alle zwei noch zwei Leben. Alle zwei noch zwei. Alle zwei noch zwei. Also drei zwei eins. Los geht's. Oh, so. Oh. Sorry. So. Keiner fährt wirklich einen Angriff jetzt, aber. Das oh, ja, verschlägt erstmal wieder auf. Oh, Und Simon, Simon sieht eine Chance. Oh, das war das war jetzt Simons Rettung hier. Der Steg nach oben. So, was ist passiert? Simon spielt ein bisschen mit Justcraft. Ja. <lacht> <lacht> Justcraft dreht ganz gemütlich im <lacht> <den> Kreis. <lacht> oh! Äh, oh, steig toi. hier aus. <lacht> Alter! Ich komm nicht her, Taste! Oh. <lacht> ich drück E! Ja, dann drück nicht E! E, e ist doch auch aussteigen! Oh! Schön ausgetrickst oh. von Justcraft! Ich bin das in nachher hab ich tatsächlich auch nichts. Das die auch. Ja gut, ich aber auch nicht. Also, ja okay, klar. Ich e glaube, ist du kannst auch noch umdrehen, aber ich glaube, ja, ich komme so von der... Jetzt, jetzt muss Simon gucken, was er damit macht. Und jetzt alles Nein, im der Welt, ist die Schubdüsen jetzt hat. eigentlich unfähig. Oder? V unfähig. Schubdüsen funktionieren noch Und deine eine Schubdüsen nach oben macht nichts. Du hast doch auch noch drei Schubdüsen nach vorne, also bewegen kann er sich. So ist nicht. Wenn er jetzt mal mit den Schubdüsen nach vorne Gas gibt. Wo sind denn, ach das waren die hier. Ich hab gar nicht. Oh, oh! Nein! Raus! <lacht> ich trau mich halt echt nicht! Das ist... Funktioniert. Also, ja. letztes, letztes Leben für JustCraft, Simon hat noch zwei. Mal sehen, ob das jetzt das letzte Match wird. 3, 2, 1, go! So, ganz vorsichtig tasten sie sich ran. Sehr clever Schwerz. Und das äh, oh, kommt wieder aus. Was war es das jetzt? Nein. Er kann gegenhalten. Oh, aber doch nicht so richtig. Oh. Ja, raus ist er. Ja, wäre auch, hätte ich auch gesagt. Just craft! Hä? Deshalb reif steht auch noch drin, genauso wie meiner. Wo in, Dreh also in der drehung war er draußen genau genau okay. wo genau senkrecht zur nee, nee, parallel zum ding hier war da waren alle reifen draußen zustand ist noch minimal die so. schrottmühle hat gewonnen <lacht> gz simon damit hast du jetzt GZ? die folge, damit hast du jetzt die folge kurz und knackig auch gewonnen ich hoffe euch hat gefallen wenn ja lasst gerne ein like da schaut beim nächsten mal wieder rein bis dahin, <lacht> tschüss. <lacht> mehr Reifen, mehr Reifen.